Die Gemeinde sehr vorsichtig an, es gibt schon eine von Herrn Architekten Nussmüller äh, und so weiter. Äh, ich zeige Ihnen jetzt den jetzigen Flächenwidmungsplan. Es ist der Flächenwidmungsplan 4.0. Äh, wir haben jetzt bearbeitet den Flächenwidmungsplan 5.0. Es wird natürlich das Rad mit dem fünften Flächenwidmungsplan nicht neu erfunden, sondern es baut auf der, auf der bestehenden Planung und auf der bisherigen Entwicklung auf, was in Zukunft passieren wird. Es gibt allerdings äh, im, im Vergleich zum, äh, letzten, zur letzten Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes einiges an Neuerungen. Äh, Zunächst ist das steirische Raumordnungsgesetz äh, komplett neu äh, erlassen worden von der, von der steirischen Landesregierung. Es sind jetzt zehnjährige Planungszeiträume vorgesehen auf Gemeindeebene, anstatt bisher fünf. Dadurch muss man auch länger vorausplanen, andere Flächen vorsehen. Und Gerade in einer Gemeinde wie die Woche, wo diese wo wo wo Dynamik da ist, sind diese zehn Jahre schon sehr lange. Da passiert schon sehr viel und man kommt mit der Raumplanung schwer nach. Das sieht man auch an diesen an diesen Punkten, die der Herr Bürgermeister erwähnt hat, die wir ausgekoppelt haben von dieser Revision äh, mit dem Industriegebiet West und so weiter und so fort. Äh, es ist da aufgelistet die wesentlichen Parameter, die wir berücksichtigen müssen. Äh, zum Beispiel das regionale für den steinischen Zentralraum. Da gibt es fixe Vorgaben für die Gemeinden, die müssen wir einhalten. Das Entwicklungsprogramm für Versorgungsinfrastruktur regelt, äh, welche Gemeinden Einkaufszentren machen dürfen und äh, wie groß die sein dürfen. Das Entwicklungsprogramm zur Hochwasser-Sicherheit der Entwicklung der Siedlungsräume schreibt vor, was eben zum Schutz der Gewässer und zur Bewahrung der Überflutungsräume beachtet werden muss. Dieses Moment, dieses, dieses Regionalentwicklungsprogramm, <lacht> äh, gibt unter anderem Teilräume vor. Das ist der Plan dieser Teilräume. Und zu diesen einzelnen Teilräumen gibt es Ziele und Maßnahmen, die die Gemeinde der örtlichen Raumlandung dann umsetzen muss. Das Rote sind Siedlungs- und Industrielandschaften, das Braune sind Ackerbau geprägte Talböden, das Grüne sind Auwald und das Gelbe, das Außeralpines Hügelland. Und neben den Teilräumen gibt es auf regionaler Ebene Vorrangzonen, die die Gemeinde beachten muss und berücksichtigen muss und in die Buch sind da etliche vorhanden. Und zwar ist das Violett schraffierte Vorrangzone für Industrie und Gewerbe, die die Gemeinde, das ist auch textlich festgelegt, auf diesen gesamten Raum ausdehnen darf und das ist mittlerweile ja schon passiert. Ansonsten sind diese Ockerfarben und Flächen landwirtschaftliche Vorrangzonen, die bedeuten, dass in diesem in diesen Raum die Gemeinde kein Bauland darf. Das betrifft zum Beispiel den Raum, den Raumanstalt in Scharendorf den nördlichen Bereich in dem und tal Die roten Zonen sind, sind, sind Hauptlinien des äh, äh, öffentlichen Personendahverkehrs, äh, sprich das sind die S-Bahnen, die Woche der zwei S-Bahnen, die Wieserbahn und die Graz-Kövracher Bahn und mit der B76 und mit der B70 weitere Hauptlinien des Personennahverkehrs und damit eben eine sehr gute Ausstattung im, im äh, öffentlichen Verkehr, der natürlich noch auch eine entsprechende Siedlungsentwicklung äh, erfordert oder erlaubt. Äh, das Stichwort, das momentan äh, aktuell ist, ist die Energieraumplanung. Die Energieraumplanung äh, beschäftigt sich nicht mit der Sanierung von Häusern oder so oder mit, mit technischen auch mit der technischen Ausrüstung von, von Häusern, sondern mit raumplanerischen Maßnahmen, die, mit denen versucht werden soll, äh, dass man, dass man weniger Energie braucht. Das ist eine maßvolle Verdichtung und unter anderem eben äh, die Orientierung von Siedlungsentwicklung äh, mit maßvoller Verdichtung entlang von, von diesen äh, äh, Linien des öffentlichen Personenverkehrs. Die brauchen da sehr gute Voraussetzungen. Äh, die, diese Voraussetzungen, Und gleichzeitig diese guten Voraussetzungen und gleichzeitig den Nachteil, dass sie mit einer äh, gehörigen äh, Lärmbelästigung einhergehen. Sprich, äh, fast der gesamte Siedlungsraum ist lärmbelastet. Äh, alles, was gelb ist, das ist jetzt ein bisschen vertreten, über mit dem anderen Plan, weil nicht genordet ist, das sind Flächen, äh, äh, und das sind, das sind die Hauptsiedlungsräume, äh, wo, man, wo man Maßnahmen ergreifen muss zum Lärmschutz. Das ist Ganz gerade so, das ist in vielen Siedlungsräumen so, weil eben dadurch dass äh, Verkehr verbunden ist mit, mit, mit, Siedl mit dichteren Siedlungsräumen gleichzeitig Lärm entsteht. Das ist aber in den Griff zu kriegen. Ähm, wenn, man, wenn das Ziel ist, wie der Herr Bürgermeister vorher erwähnt hat, äh, zum Beispiel im Zentrum äh, eben diese maßvolle Verdichtung zu erreichen und zu erreichen, äh, dass, dass, diese, dass diese Siedlungsentwicklung verknüpft wird mit einer... Mit einer Mobilität, die eben auf den öffentlichen Verkehr, auf den Fußgeherverkehr, auf den Radverkehr zielt, dann, äh, dann, wird, dann wird diese, diese, diese, äh, diese Vereinbarkeit mit, mit Lärm noch besser gelingen, weil man selbst keinen äh, zusätzlichen Lärm erzeugen wird. Man muss da allerdings gleichzeitig, also dieser Raum ist, ist ähm, obwohl er zentrumsnah ist, ähm, ein Bereich, äh, der eine, Klima, eine Klimavorbehaltsfläche ist, das ist plus immer in diesem Raum von Bedeutung, das heißt man muss dort auch mit der Verdichtung vorsichtig umgehen, es müssen, es müssen Teile frei bleiben, äh, um eben die Kalbdorfproduktion und so weiter zu garantieren, es müssen viele Flächen viel unversiegelt bleiben und das bereitet die Gemeinde auch genauso vor, wie sie dann in Jänner sehen werden, weil wir eben die Siedlungsentwicklung kombinieren wollen mit, mit äh, Grünstreifen und Klang äh, von Liebhochbach etc. etc. Renaturierung des das spielt da genauso eine andere, andere Parameter, die, die relativ neu in der Raumplanung eine äh, große Rolle spielen, äh, sind die Tierhaltungsbetriebe, weil es mit dem Raumatungsgesetz 2010 erstmals fixe Regelungen äh, gibt, wie mit Tierhaltungsbetrieben umzugehen ist. Äh, das gilt natürlich grundsätzlich hau und hauptsächlich für, für, für Massendierhaltungsbetriebe. Äh, aber mit, mit, mit diesen Regelungen sind auch kleinere Stahlanlagen, die in die auch zum Teil zu rhein und Wohngebiet liegen, auch abgedeckt und die müssen mitberücksichtigt werden. Ich will jetzt gerade die e Ehe Die Gemeinde hat. Moment, das ist auf der falsche Die Gemeinde hat dafür ein äh, äh, darauf spezialisiertes Büro beauftragt mit dieser Berechnung. Das sind, das sind eben die großen Landwirtschaften, das ist ein Vorteil von, von Liebbuch, dass die großen Landwirtschaften nicht mit den, mit den Hauptsiedlungsräumen kollidieren, sondern eben im Bereich Müllau, der Kainach und so weiter äh, liegen und zum Teil in Schadendorf. Und das muss, das muss noch berücksichtigt werden. Also innerhalb von diesen, diesen schraffierten Kreisen ist es nicht möglich, äh, ein Wohngebiet zum Beispiel zu erweitern. Der vorige Plan. Der zeigt nur noch einmal diese, die, die Lärmsituation, äh, jetzt überlagert mit, mit, mit, der, mit den Siedlungsräumen, wie sie eben im Flächenmittel im jetzigen vorhanden sind. Da sieht man dann, dass eben diese, diese Einladung, den Sportplatzbereich äh, für die Siedlungsentwicklung zu nutzen, auch vom Lärm her ja, sehr günstig ist, weil nämlich nicht nur direkte Nähe äh, zum, zum, zum unmittelbaren Zentrum von Lippoch da ist, sondern auch da sein Bereich ist, der lärmfrei ist. Dieser Plan zeigt, zeigt das bisherige Hochwasser. Das war ein großes Thema. Wir haben das, glaube ich, seit, seit 2012, seit diese Studien am Tisch waren, verfolgt. Bis jetzt war ganz viel Boch oder ein großer Teil des Ortskernes bedroht vom, vom Hochwasser. Also Wenn dieses Hochwasser-Ereignis tatsächlich eingetreten wäre in diesen Jahren, werden unglaublich viele Häuser... Überschwemmt gewesen. Das wäre ein Riesenschaden entstanden. Im nächsten Plan sind wir mit diesem Rückhaltebecken Liebhochbach-Lusenbach, ist dieser gesamte Bereich jetzt geschützt. Und mit, mit, mit der Kainach-Verbreiterung und den Hochwasserschutzmaßnahmen unter Keiner ist der gesamte Bereich vom Industriegebiet West, das ist dieser Raum, und vom Industriegebiet Süd großteils hochwasserfrei, das heißt, das heißt, die Gemeinde hat ein sehr großes Entwicklungspotenzial im Gewerbebereich, der eben den Vorteil hat, dass er sehr gut von außen erschlossen ist, nötigenfalls er sogar ein Eisenbahnanschluss da, und gleichzeitig eben die Möglichkeit besteht, wie der Herr Bürgermeister schon erwähnt hat, dass man einen direkten Anschluss an den ÖV über den Bahnhof hat und eine sehr kurze Verbindung in den Ort für Fußgänger und Radfahrer man hat da eigentlich recht gute Voraussetzungen, diese Siedlungsentwicklung auch im Gewerbebereich ordentlich zu forcieren. Es gibt für, für, für diese Revision, die die Gemeinde regelmäßig machen muss, ein, ein fix vorgegebenes Verfahren, ein fix vorgegebenes Verfahrensablauf, den ich jetzt zum Schluss wieder noch kurz erklären will. Der Gemeinderat hat die Auflage vom, vom Entwurf bereits beschlossen, es soll am 10. Dezember die Auflage beginnen, der Entwurf vom Flächenwidmungsplan und vom örtlichen Entwicklungskonzept, also von diesen beiden Instrumenten ja. der örtlichen Raumplanung, äh, äh, beginnt am 10.12. und wird dann acht Wochen aufgelegt sein. Und innerhalb von diesen 8 Wochen kann jedermann, also auch jemand, der nicht aus dem äh, gegen ist, gegen die Planung ein äh, Einwand erheben. Eine Bedingung ist, dass dieser Einwand begründet sein muss. Also es gereicht nicht, wenn Sie nicht einverstanden sind, dass sie sagen, mir taugt die Planung nicht mit dagegen. Sie müssen, sie müssen eine Begründung sagen. Sie müssen sagen, betroffen, keine Ahnung, was also auch immer als, als Begründung zu finden ist, wieso die Planung nicht richtig ist. Aber es ist ein wesentliches Element dieser, dieses Prozesses, dass es eben die Möglichkeit der Einwendung gibt und der Gemeinderat muss das dann am Schluss noch Möglichkeit berücksichtigen. Die, die Bürgerversammlung, die angesprochene am 15. Jänner, ist auch ein fixer, fixer Vorgabepunkt im Rahmen des Gesetzes, den die Gemeinde erfüllt, muss das, eben das örtliche, eigentlich nur das örtliche Entwicklungskonzept und die strategische Umweltprüfung, die immer fixer Bestandteil der örtlichen Raumplanung ist, dass das eben in einer Bürgerversammlung vorgestellt wird. Es wird dann die Möglichkeit geben, dass man, dass man darüber diskutiert. Ja. Sei es im Saal oder, oder, oder, oder im Anschluss äh, inoffiziell, und die Gemeinde außerdem vor zwei zusätzliche Planertage vorzubereiten, wo man, wir wo man, ähm, eben Einzelgespräche anbieten an äh, alle Interessierten. Äh, das wird dann von der Gemeinde bekannt gegeben werden, das wird es äh, notwendig sein, dass man das einteilt. Das heißt, man muss da anmelden. Und es soll am 8.1. sein, also eine Woche. Ja. Die vorbereiteten Termine sind 8.1., also eine Woche vor der Bürgerversammlung, und 22.1., also eine Woche nach der Bürgerversammlung. Weiter, wir haben wir beschlossen, wenn wir jetzt nicht, um das Länder offen zu lassen, und auch, weil es keinen Sinn macht, wenn man das jetzt nur vorstellt, ohne dass es die Möglichkeit gibt, in dem Plan Einsicht zu nehmen, dass dieser Vorausblick momentan der Schlusspunkt ist. Vielen lieben Dank, Franz, für deine auch nächtelange Arbeit. Und damit man nur damit man einen Einblick kriegt, wie zum Beispiel diese Sachen äh, abzuhandeln sind und wie viel Arbeit da dahinter steckt, etwa für den Bauausschuss, wo die längste Sitzung, die wir um haben, sieben Stunden war am Stück. Äh, natürlich, nachdem alle Gemeinderäte, die da drin sind, bei der Arbeit waren sondern auch der Franz Raderschitz, der dann am Montag am Montag um 20 Uhr, damit es für uns ausgeht, zu einer noch viereinhalbstündigen Bauausschusssitzung vor zwei oder drei Wochen kommt und uns sagt, er ist ein bisschen müde, weil ich habe sie ihm angesehen, weil er nämlich aus Grund des Zeitdrucks seit Sonntag 7 Uhr bis Montag äh, 20 Uhr am Montag schon durchgearbeitet hat. Ich habe gesagt, eigentlich ist es fast fahrlässig, dass du da mit dem Auto noch gefahren bist. Äh, gut, und jetzt Möchte ich mich aber trotzdem noch ein paar Sachen, die mir jetzt noch eingefallen sind, erwähnen. Ähm, was wir berücksichtigt haben auch mit diesem Flächenwidmungsplan, äh, das liegt, das ist noch dazu zu sagen, dass der Zyklus, wie es der Franz erwähnt hat, von fünf auf zehn Jahre erhöht worden ist. Trotzdem wird in der Revision des Ausbring, vielleicht als Hinweis, nur die gleiche, das gleiche zusätzliche Baumann mobilisiert werden, wie vor zehn Jahren war. Das heißt in Wirklichkeit die Hälfte. Das heißt Sonst wäre das schon vor fünf Jahren passiert. Das heißt, so sparsam ist Bauausschuss und Gemeinderat mit künftigen Bauland umgegangen. Es war ein K.O.-Kriterium, dass wir keinen Wald angreifen. Das heißt, es hat etliche Ansuchen, wie gesagt, über 120 Bürgerwünsche gegeben, auch dort Flächen umzuwidmen, das vielleicht da oder dort, ja, kann ich nicht sagen, auch gut dazu gepasst hätte, vor allem aus Sicht desjenigen, der dort anreinert ist, aber wir greifen keinen Wald an, haben wir gesagt. Und was uns noch ganz wichtig war, und das war der schwierigste Punkt, weil es nämlich juristisch ganz schwer ist mit Land umzusetzen. Wir wollen, wir können nur auf dem aufbauen, was schon da ist, wir wollen Zonen schaffen im Ortsgebiet, weil ich habe das bei vielen Bauverhandlungen jetzt erlebt in den letzten drei Jahren, wir wollen Gebiete erhalten, es ist nur wie gesagt ganz, ganz schwer, wo Einfamilienhäuser, Einfamilienhäuser sind und dort wo Mehrfamilienhäuser sind, die Mehrfamilienhäuser sind. Und das, was weiter weg ist, dort kann ich nicht mehr Mehrfamilienhaus zwischen oder Einfamilienhäuser. Das sind so Dinge, die möchten wir und wir haben uns wirklich alle sehr bemüht. Es hat ganz viele tolle Ideen gegeben und ich möchte wirklich noch ein ganz großes Danke sagen. Wir haben in dem Bauausschuss zwei bauauschuss von der FPÖ verbraucht, die super mitgearbeitet haben in mit Andi Moser und Adrian Schachner. Wir haben super Eingaben gehabt von äh, Josef Sund, der jetzt gekommen ist, ich habe vorher gesehen. Er ist jetzt bei uns, der sehr viele Eingaben gemacht hat, der viele Dinge mitgedacht hat, die, wenn nur einer daran arbeitet oder wenn nur zwei daran arbeiten, die aufgetaucht sind. Es hat sich der Simon eingekaut, es hat sich die EWI eingekaut, die natürlich besonders auf den Umweltschutz geblickt hat. Es ist wirklich, wie es der Simon in der letzten Gemeinderatssitzung gesagt hat, ein, ein, eines der großen Vorhaben, das nur möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Es sind